Auch im Recorder von Camtasia 2020 gibt es ein paar interessante Neuerungen. Sie haben nun die Möglichkeit, eine Audioaufnahme mit dem Recorder zu machen. Das Eingangssignal können Sie in der Pegelanzeige anpassen. Der Bildschirm, die Webcam, Audio und Systemaudio lassen sich jetzt an und ausschalten und somit separat aufzeichnen. Auch die Qualität der Webcam-Aufnahme hat sich deutlich verbessert. Nun müssen Sie nicht mehr ein Projekt in Camtasia öffnen, um eine Audioaufnahme zu machen.